Rund um den 6. Jänner ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus und bringen den Segen. Gleichzeitig sammeln sie aber auch Geld für Menschen, denen es nicht so gut geht. Ganz nach dem Motto, gemeinsam für eine gerechtere Welt. Oft sind Menschen skeptisch, ob das Geld, das sie gespendet haben, wirklich bei den Projekten ankommt, die sie unterstützen wollen. Lugi Fraunberger ist einer der Verantwortlichen der sternsinger aktionen in der Diözese Linz. Er kennt den Weg des Geldes ab dem Zeitpunkt, ab dem es auf das Diözesane-Konto überwiesen wurde. Bevor es allerdings soweit ist, ziehen die innen von Haus zu Haus und sammeln das Geld. Wenn sie von ihrer Tour zurück sind, zählen sie das Geld gemeinsam mit jemandem aus dem Organisationsteam der Pfarre. In Enz St. Marien ist das zum Beispiel Manuel. Er übergibt das gesammelte und gezählte Geld an Pater Alexander, der die Spenden aufbewahrt, bis sie zur Bank gebracht und dort auf das Diözesane-Konto überwiesen werden. Da sie dann bis äh, die Entscheidung gefallen ist im Hintertözesanen Komitee, äh, für welches Projekt äh, die Spenden verwendet werden. Äh, und wenn das dann äh, soweit ist, äh, wenn die Entscheidungen gefallen sind, dann wird ratenweise äh, an die Projektpartner wird das Geld ausbezahlt. In Raten deshalb, um kontrollieren zu können, ob das Geld auch wirklich so verwendet wird, wie es ausgemacht war. Die Spenderinnen und Spender können das im Jahresbericht der katholischen Jungschau nachlesen. Dort sind die Zahlen aufgelistet. Ja, die Auswahl äh, der Projekte passiert am Interdiocesanen-Komitee. Vorher ist es so, dass rund 1500, 1800 Projektansuchen an die drei königs jedes Jahr gestellt werden. Dann übernehmen die Projektreferenten und Referentinnen, die schauen sich diese Ansuchen an ähm, und bereiten dann, Auswahl von ungefähr 500, 600 vor, die dann in das Interview zu Komitee kommt. Die sind eben noch den Kriterien der DK schon ausgewählt und dort wird entschieden, ob diese Projekte dann auch finanziert werden oder eben nicht. Die Spenden, die Sie uns geben, bedeuten Hoffnung auf ein besseres Leben. Glück und Segen sollen euch begleiten, um Frieden in neuen Jahr zu verbreiten.